Wie funktioniert die For Each schleife in Starter? Ich zeige hier ein sehr einfaches Beispiel für diese Schleife, sie ist aber sehr flexibel einsetzbar. In dem Beispiel geht es folgendermaßen darum, dass wir ein Histogramm erstellen wollen für fünf verschiedene Variablen. Und Dazu öffnen wir zunächst mal den Beispieldatensatz auto.dta und jetzt wollen wir uns überlegen, wie wir mit einer Schleife für diese fünf Variablen jeweils ein Histogramm mit prozentualen Angaben erstellen können und dieses Histogramm dann abspeichern. Wenn ich jetzt diesen Vorgang zunächst mal für eine der Variablen durchführen würde, nämlich diese Variable Price, dann sehe das folgendermaßen aus. Ich würde hinschreiben Histogramm, den Variablennamen Price, Komma, Prozent, um also in diesem Histogramm prozentuale Angaben zu bekommen. Und im zweiten Schritt würde ich dieses Diagramm abspeichern mit diesem Befehl Graph Save und dann hier den Dateifad, wo das Ganze abgespeichert werden soll. In dem Dateifad sehen Sie, dass ich hier nochmal den Namen der Variable angegeben habe, auf die sich dieses Histogramm bezieht. So würde ich das dann ausführen und es würde auch wunderbar funktionieren. Wenn wir das Ganze jetzt für fünf Variablen ausführen wollen, könnte man das natürlich einzeln immer wieder wiederholen. Der Vorteil einer Schleife ist aber, dass Sie nur einen Befehl brauchen und das dann immer wiederholt wird, automatisch. Dafür gehen wir jetzt folgendermaßen vor. Zunächst mal heißt der Befehl für die Schleife "for each". Dann definieren Sie jetzt die Liste der Variablen, über die der Befehl ausgeführt werden soll. Das heißt, in diesem Fall hier schreiben Sie for each war in und dann schreiben Sie die Variablenliste hin. Bei einer Variablenliste haben Sie alle Möglichkeiten, die Sie bei den, bei den Variablenlisten haben. Die einfachste Möglichkeit ist natürlich, die Variablen einfach aufzulisten. So habe ich das hier gemacht. Ich habe einfach alle fünf Variablen hintereinander weggeschrieben. Dann beenden Sie diese erste Zeile mit einer geschweiften Klammer, die sich öffnet und können dann im Anschluss alle Befehle untereinander wegschreiben, die Starter jetzt für diese fünf Variablen immer wiederholen soll. Und das sind diese beiden Befehle, die wir hier oben haben. Die habe ich einfach kopiert und habe dann den Variablennamen price hier durch var ersetzt. Das kommt daher, dass hier dieses Makro war sozusagen erstellt wird und für dieses Makro, also alle Variablen, die hier reingeschrieben werden, wird das hier unten dann durchgeführt. Wichtig ist, wenn Sie dieses Makro hier ansprechen wollen, dass Sie hier diesen Axon Graph verwenden und hier das einfache Anführungszeichen. Den Axon Graph bekommt man auf der Tastatur, indem man die Shift-Taste gemeinsam mit der Axon-Taste drückt und dann einmal auf die Leertaste und hinten denn das einfache Anführungszeichen ist einfach die Taste, wo die Raute mit drauf ist, mit der Shift-Taste. Dann schreibe ich dahinter natürlich Komma Cent, genauso wie ich das ja auch hier oben getan habe. Das heißt, der Befehl entspricht genau dem oben mit dem einzigen Unterschied, dass ich hier diesen variablen -Namen ersetze durch dieses Makro war Dasselbe führe ich dann durch bei dem Abspeichern der Grafik. Dort schreibe ich dann Graph save, Graph und ersetze dann hier im variablen -Namen, äh, im Dateinamen für, die, ähm, für das Abspeichern dieses Diagramms, ersetze ich dann wieder hier den Variablen-Namen Price durch mein war makro Dadurch wird also dann fünfmal unter einem unterschiedlichen Dateinamen das Ganze abgespeichert. Probieren wir das mal aus, führen das einmal aus, dann sehen wir, dass jeweils das Histogramm erstellt wird und dann jeweils unter dem neuen Dateinamen abgespeichert wird, sodass Sie damit dann fünf Diagramme erstellt haben. Wenn Sie weitere Informationen zu dem foreach befehl suchen oder sich noch weitere Beispiele anschauen, dann schauen Sie einfach hier in die Hilfe.